Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute beschäftigen wir uns mit den Begriffen Angebot und Nachfrage. Zunächst gilt es dabei zu klären, was eine Nachfrage ist. Als Nachfrage wird jene am Markt absetzbare Menge an Güter und Dienstleistungen bezeichnet, die private und/oder öffentliche Haushalte zu einem bestimmten Preis bereit sind zu kaufen. Die Höhe der jeweiligen Nachfragemenge ist dabei von unterschiedlichen Bestimmungsfaktoren abhängig. Erstens. So ist die Nachfrage nach einem bestimmten Gut oder einer bestimmten Dienstleistung unter anderem von den konkreten Bedürfnissen bei der Nachfrage abhängig. Das heißt, Zigaretten werden in der Regel nur von Rauchern nachgefragt. Zweitens. Auch die Anzahl an Nachfragern ist für die Höhe der Nachfrage wichtig. Das heißt, je mehr Nachfrage es gibt, desto höher ist die Gesamtnachfragemenge. Drittens. Daneben spielen auch die Preise anderer Güter eine wichtige Rolle. Zum Beispiel sinkt die Nachfrage nach Butter immer dann, wenn der Preis für Margarine ebenfalls sinkt. Die Güter Butter und Margarine stehen in einem substitutiven Austauschverhältnis zueinander. Das heißt, die Nachfrager tauschen diese beiden Güter bei Preisanstiegen gegeneinander aus. In einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt wird dieses Phänomen anhand der Kreuzpreiselastizität der Nachfrage erklärt. Viertens: Auch die Höhe des verfügbaren Einkommens eines Haushalts spielt eine bedeutende Rolle für die nachgefragte Menge an einem Gut oder einer Dienstleistung. So fragen Haushalte mit hohem verfügbarem Einkommen verstärkt Luxusgüter nach wohingegen Haushalte mit geringem verfügbarem Einkommen eher günstige Güter nachfragen. In einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma LBV Trat wird dieses Phänomen anhand der Einkommenselastizität der Nachfrage erklärt. Fünftens Ähnlich verhält es sich mit dem Vermögen eines Haushalts. Auch hier werden mit steigendem Vermögen vermehrt Luxusgüter wie beispielsweise Schmuck nachgefragt. Sechstens. Wichtig sind ebenfalls auch die subjektiven Zukunftserwartungen der Haushalte. In Zeiten negativer Zukunftserwartungen, Stichwort Kriege und Naturkatastrophen, kommt es beispielsweise zu Hamsterkäufen bei Lebensmitteln. Siebtens. Wichtigster Faktor für die Bestimmung der Nachfragemenge eines Haushalts ist jedoch der Preis des Gutes bzw. der Dienstleistung. In einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma LBV Drad wird dieses Phänomen anhand der direkten Preiselastizität der Nachfrage erklärt. Der Nachfrage steht das Angebot an Gütern und Dienstleistungen gegenüber. Als Angebot wird jene am Markt angepriesene Menge an Gütern und Dienstleistungen bezeichnet, die private und oder staatliche Unternehmen zu einem bestimmten Preis bereit sind, zu verkaufen. Die Höhe der jeweiligen Angebotsmenge ist dabei von unterschiedlichen Bestimmungsfaktoren abhängig. So, erstens, so ist das Angebot von der jeweiligen Konjunkturphase abhängig. Das heißt, in der Boomphase werden mehr Güter und Dienstleistungen angeboten als in der Depressionsphase. Zweitens, eine, wes eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Angebotsmenge ist die Kostenstruktur der einzelnen Anbieter. Jeder Anbieter hat aufgrund seiner individuellen Situation eine eigene Kostensituation. Bei niedrigen Marktpreisen können kleine Anbieter kaum ihre Selbstkosten decken. Große Anbieter profitieren jedoch davon, dass sich ihre Fixkosten auf eine große Fertigungsmenge verteilen und somit pro Stück gegen Null streben. In einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma LBV-Track wird dieses Phänomen als Gesetz der Massenproduktion, als Fixkostendekression bzw. auch als Economy of Scale bezeichnet. Drittens: Auch die Anzahl an Anbietern spielt für die Höhe des Gesamtangebots eine wichtige Rolle. Umso mehr Anbieter auf einem Markt aktiv sind, desto tendenziell höher ist die angebotene Menge an Gütern und Dienstleistungen auf diesem Markt. Viertens. Der Faktor Preise anderer Güter wurde bereits bei der Nachfrage nach substitutiven Gütern wie beispielsweise Butter und Margarine erwähnt. Fünftens. Wichtig für die angebotene Menge sind auch die Kapazitäten der Anbieter. Umso höher die Kapazitäten der einzelnen Anbieter sind, desto höher ist die Gesamtangebotsmenge, falls genügend Nachfrage besteht. In Zeiten, in denen die Kapazitäten der Anbieter nahezu voll ausgelastet sind, wird es schwer, zusätzliche Nachfrage zu befriedigen, was zur Folge hat, dass es hier früher oder später zu massiven Preisanstiegen kommen wird. 6. Auch das Wettbewerbsumfeld ist für das Marktangebot wichtig. In Märkten mit vielen konkurrierenden Anbietern werden die Anbieter tendenziell eher geringe Mengen an Gütern und Dienstleistungen anbieten. In einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt werden diese Märkte als Polypole bezeichnet und ausführlich erklärt. 7. Für die Anbieter spielen die Zukunftserwartungen ebenfalls eine wichtige Rolle. Sind die Anbieter davon überzeugt, dass es zu einem Abschwung der Wirtschaft kommen wird, so werden diese Anbieter ihre Angebotsmenge deutlich reduzieren, um Überproduktionen inklusive eines damit verbundenen Preisverfalls zu vermeiden. Achtens: Wichtigster Faktor für die Bestimmung der Angebotsmenge eines Unternehmens ist jedoch der Preis des Gutes bzw. der Dienstleistung. Unternehmen sind Gewinnmaximierer, das heißt sie versuchen einen möglichst hohen Preis für ihre Güter und Dienstleistungen zu verlangen, damit sie abzüglich der eigenen Kosten einen möglichst hohen Gewinn erzielen können. In der Volkswirtschaftslehre VWL wird die angebotene bzw. nachgefragte Menge daher meist als Funktion des Preises des Gutes bzw. der Dienstleistung verstanden. Dies führt dazu, dass auf der Ordinate der Preis als unabhängige Größe steht und auf der Abszisse der die zugehörige angebotene Menge bzw. nachgefragte Menge als variab abhängige Variable abgelesen wird. Aus den zuvor besprochenen Zusammenhängen ergibt sich nun sowohl die Nachfrage wie auch die Angebotsfunktion. Die normale Nachfragefunktion weist eine negative Steigung auf. Grund für hierfür ist das sogenannte Gesetz der Nachfrage, nachdem mit steigendem Preis die nachgefragte Menge sinkt bzw. mit sinkendem Preis die nachgefragte Menge steigt. Konkret heißt das. Der Preis P0 ist kleiner als P1, jedoch die nachgefragte Menge an der Stelle X0 ist größer als an der Stelle X1. Oder auch der Preis P0 ist größer als P2, jedoch die nachgefragte Menge an der Stelle X0 ist kleiner als an der Stelle X2. Der Schnittpunkt der Nachfragefunktion mit der Preisachse wird als Prohibitivpreis bezeichnet, da bei diesem Preis kein Nachfrager mehr bereit ist, das gut zu kaufen. Die nachgefragte Menge beim Prohibitivpreis ist somit 0 Stück. Der Schnittpunkt der Nachfragefunktion mit der Mengenachse wird als Sättigungsmenge bezeichnet da bei diesem Preis die maximale Nachfragemenge für ein Gut erreicht wird. Das heißt, auch der letzte Nachfrager ist vollkommen befriedigt und somit satt. Die Sättigungsmenge entspricht der Menge bei einem Marktpreis von 0 Euro. Die normale Angebotsfunktion weist hingegen eine positive Steigung auf. Grund hierfür ist das sogenannte Gesetz des Angebots, nachdem mit steigendem Preis die angebotene Menge ebenfalls ansteigt beziehungsweise mit sinkendem Preis die angebotene Menge ebenfalls sinkt. Konkret heißt das, der Preis P0 ist kleiner als P1, somit ist die angebotene Menge an der Stelle X0 auch kleiner als an der Stelle X1. Der Preis P0 ist größer als P2. Somit ist die angebotene Menge an der Stelle x0 auch größer als an der Stelle x2. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Begriffe Angebot und Nachfrage ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.